Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video wieder aus dem Friaul und ja, heute verlassen wir den schönen Platz, aber tatsächlich vermutlich endgültig. Eigentlich wollten wir ja schon gestern weg, aber eben der Schnee auf den hohen Bergen hält uns noch mal hier. Gibt schlimmeres? Ja, bei uns ist leider keine Öl mehr in der Vorderbremse, die kann man durchziehen, ohne dass was passiert. Blöd. Ähm, daher müssen wir jetzt erstmal zum Bikeshop Währenddessen die anderen schon losradeln Deswegen nehmen die jetzt die GoPro mit Und hoffentlich treffen wir uns dann irgendwo Auf der Hälfte der Abfahrt oder so Dann gehts wieder gemeinsam weiter Genau, okay. so mit der Plan Es war gestern noch spontan Umplanen Unplaner angesagt Dass wir es so gemacht haben, dass wir einen Schnittpunkt haben Hoffen wir jetzt aufs Beste Und ja, sicherlich später. So, für uns gehts halt das Walauperdeu da einer. So wunderschön da und es sind so geile Gumpen überall so nett und wir sie mal vorne. das Massiv wie geile Berge da sind wow ja weiter sind wir schon gekommen und da ist es richtig steil und mit Herzen drehen. ja da ist es aber so Radl ist wieder repariert wir sind auch schon am Standort, wo Martin und Vicky auch starten. Und ja, jetzt geht es für uns dann los. Wahrscheinlich stoßen wir auf der Hälfte zu denen dazu. Mich hüpfen irgendwelche Sachen aus dem Bus an. Ich glaube, er möchte nicht präsentiert werden mit Adiletten und Säckchen. Keiner weiß warum. <lacht> wow! Geil, was sie da schon wieder für ein Bergmassiv uns auftut. In die andere Richtung ist übrigens auch nicht ganz verkehrt, wenn auch nicht so wild, aber trotzdem cool. Käffchen <lacht> müde! Ja. Da links sind ein paar Überreste von der Palo Alpino Straße oder der Mauer, oder? Klasse. Ja, sieht der episch aus, echt schön teilweise noch voll gut und teilweise echt leider schon voll. ja bis jetzt noch vier Viecher getroffen Eicheln haben Reh, Meuse sowieso alles schiebend das ganze jetzt weiter was da echt extrem ist dieses Jahr der Schneebruch draußen wird laufen für die kommen nein, so geht's gar nicht Ja, bin ich oben, super es hat so viel Schnee gehabt hier. im Winter hat es wirklich gehabt, weil da war der Übergang halt von warm auf kalt. Und die Herren, was man die ganzen Wipfel sind, hier bei den Bäumen, ist also echt schade. Aha. Bis jetzt geht es super der Weg zum Affischirm. tadellos. los. man man sehen, ja. wie lang. Wie gewiss, wie oft man flachen. geht. So, bis hier kommt man fahren, jetzt sind wir auf 1280 Höhenmeter circa und ab jetzt wird geschoben oder getragen. Mal sehen, was noch so kommt. Brotzeit, hier außen von gestern sozusagen. Also unser Abendessen von gestern. Mach ja. mal auf das Döschen. Hey. Zeig her, was wir Gutes haben. Aber wer es isst uns jemand was weg. Ich habe ein eigenes, keine Panik. Nee, die Zuschauer. Ach so. Könnt ihr es riechen. <lacht> Lecker Nudeln, was Petra diesmal gekocht hat. Ja, kaum zu glauben. Ich kann auch sein und zusammenwerfen. Aber du musst mal das Rezept so Wir sind da bei einem kleinen Aussichtspunkt. Da drüben ist Vicky, der erste Berg, was man im Frial gemacht hat. Das war der Monte Tecnica. Echt eine coole Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Wow. Casera Forchiuta, 1931 gebaut, wow. Richtig lang, richtig alt. Mhm. Was mich wundert, warum da. 1931 ausgekratzt worden ist bei allen die logos beziehungsweise das bei jedem keine ahnung weil ganz gern sind vor der jahreszahl ob die jahreszahl logos drin oder ist es das, das logo oder war da was oben gute frage vielleicht was das wäre dann bitte in die kommentare echt interessant weil das man so Symbolik wegkratzt finde ich aber schade also echt ein wunderschöner platz da kann man gelten lassen man muss man nicht gehörten lassen, mein Rucksack hat sich der Riemen aufgelöst. Also 50% vom Riemen. Das ist nicht cool, jetzt habe ich keinen Brustgurt mehr, das ist normal so ein blödes Hackerl Ja, Das was du hast, das reißen wir dann nachher. Wir werden weitergehen, das ist eingefallen leider schon. Und einen Gipfel machen. Ah, Zwischenstation, eigentlich cooles Panorama, wieder ein bisschen diesig. Aber die Eimer sehen nett aus. Petra beim Klettern. Ja. <lacht> Nein. Normal macht es immer super Regen. Ja, die Querung hier die zieht sich ganz schön. Wie ihr bei dem einen Baum gesehen habt, liegen hier nicht nur der eine, sondern einige davon rum. Und dementsprechend sind wir schon ganz verkratzt. Ja. Mal schauen, wie lange es noch so weit geht. Naja, wir sind immer noch in der Querung. Und ihr seht, es liegen auch immer noch ein paar Bäume rum, das ist aber jetzt harmlos im Vergleich zu dem, was wir sonst so gekreuzt haben. Und jetzt sind wir trotzdem gespannt, was uns noch so erwarten wird. Ja, Das mit den Bäumen ist jetzt besser, dafür haben wir wieder Schnee gefunden. Aber genau das Stück, wo der Weg geht, ist es nicht abgeschmolzen, aber genau eine Radbreite. Helder oder Felder? <lacht> Schaut mal, wie viel Schnee hier einfach noch liegt. Komplett bis hinter, wenn jetzt im Schneefeld Wir sind bei Hinaufkraxeln. Jetzt denkt sich dieser einmal, wir sind auf kurz knapp 1700. Es ist eigentlich Westseiten geneigt. Und jetzt liegt noch Schnee. Da unten. Also, aus hoher schnee ist es brutal. Bis jetzt war es halt hübscher Zäcklerei, weil die Bäume bei halt weit sind. Und gar nicht so die Bäume eigentlich, die Großen, aber das Ostwerk hat dann wieder gefangen, die, wie ein Spinnennetz. Da hört jetzt schon Frühling im Juni, Kokos kommen aus und so, und ein paar Meter auf von da oben war dann Ende im Gelände und der Gipfel. So, da, da! Wir haben es geschafft, schaut euch das Panorama oh. aus, bis ein Kanin, da kannst du noch fahren. ein Montage, da vorne war Da vorne gehen unsere Trails, her. oder ja. einer von unseren Trails, waren zwei möglich. Ja, zurück hinten war Ponteva, da geht es auf, auf den Nassfeldpass. Maluch Trail, den sieht man sogar ein bisschen eichig geschlagen. Atemberaubend halt einfach. Da aussehen, den haben wir auch schon gemacht, Monte Zermula, hinten außen Monte Tecnica, richtig großes Kino. Palaro da unten, vorne Paluzza dann, hinten gehen jetzt noch nach und weiter hinten sehen wir nicht aus die Dolomiten und Blick Richtung Süden. Also wirklich atemberaubendes Panorama da oben. Und einfach einmal wirken lassen. Und wir haben bis jetzt nicht einen Menschen getroffen, das ist, das ist irre. Also viel mehr geht glaube ich nicht mehr. Und einfach sowas von beruhigend, das Ganze. Aber da rauf, der Kampfertschach war, wo sind die Radl? Die haben wir nicht mitgenommen, die sind 50 Meter drunter geblieben. Weil die letzten Meter waren einfach schon zum Klettern. Und das ist ein kleiner Klettersteig, ist 60 ist durch. Da hier. So sind wir rauf geklettert. Ja. Und vorne fällt auch relativ steil an, der super aussieht. Wundert mich, dass es keine Militäranlage ist. Genau so geht es dann durch. euch. Um Gipfel der Abstieg. Hm, das hast du da, Staudenberg? Ungewohnt bei dem Trail. <lacht> Wo jetzt so, da kommen teilweise die Kriegsfragmente raus. Ja, und da gehen wir jetzt durch. Ja. Boah, ist das eng. Boah. Mhm. Das ist für, ja voll! Echt oh, Das ist ein Zeichen, das warm ist, wenn sie die Wicke mit Schnee einreibt. Ja, zum Platz selber. Historisch Wahnsinn, was da gebaut worden ist. Es ist der ganze Kamm befestigt. Sehr, sehr imposant und sehr eindrucksvoll. Und da ein faszinierend, man muss denken, die Steine sind da alle blank geschlagen. Jetzt könnt ihr es einmal daheim probieren. Und wenn ihr einen Kalk habt, haut sie mal die nachher, probiert sind, ihn einmal so herschlagen dass er komplett plan ist also die haben damals wirklich was geleistet abnormal und das geht dann bis da auf und durch den Berg der Stollen durch und dann kommt er um zu dir an das hört gar nicht mehr auf da kommt ein Schneefeld nach dem anderen das war Schnee ansonsten wird es hier immer düsterer aber ich glaube ab der Alm geht es für uns dann auch runter naja bei der Hütte ging es doch noch nicht so ganz runter aber jetzt, jetzt haben wir es dann wirklich bald erreicht. Dafür ist der Himmel jetzt schon tief schwarz. Nico macht ein paar extra Meter. Der ist nämlich zu weit gefahren. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich geht es hier runter für uns. Und hier seht ihr, es ist schon echt sehr schwarz mittlerweile. Deswegen schauen wir, dass wir loskommen. gesehen haben, sind Martin und Vicky über den Gipfel gegangen und wir sind außenrum gequert. Das ist beides möglich. Der Gipfel hat ca. 200 Höhenmeter mehr, also eigentlich nicht die Welt, aber wir haben uns empfohlen, den auszulassen, weil es diese 200 Höhenmeter doch noch ganz schön lange gebraucht haben, da das wohl sehr unwegsam und schwierig zu gehen war. Allerdings war das Queren auch nicht ganz so einfach, weil wir ein Schneefeld nach dem anderen abgekommen haben. Nichtsdestotrotz sind wir dann alle zusammen auf dem gleichen Trail gelandet, wenn auch leider nicht gleichzeitig, weil das Wetter einfach nicht so ganz mitgespielt hat und die beiden dann natürlich nicht auf uns gewartet haben, sondern geschaut haben, dass sie auf jeden Fall trocken runterkommen. Ob wir es auch ohne Gewitter schaffen, das zeigen wir euch im Verlauf des Videos. Aber ihr seht eindeutig, bei den beiden ist es noch super sonnig und bei uns schon um einiges bedrohlicher und düsterer. Ja, bis die Bremse dann tatsächlich wieder aufgefüllt werden konnte, hat es leider ganz schön lange gedauert. Wir waren zwar natürlich direkt zur Ladenöffnung vorm Bike-Laden gestanden, aber da war schon ein Vertreterteam dort und da war nur ein einziger. Mensch im bike -Laden. ich glaube, das war der Besitzer selbst und der musste sich dann erstmal um die Vertreter kümmern und so sind wir erst so auf ca. 11 Uhr im Laden losgekommen. Ui, seht ihr das jetzt? Da ist die Kamera, die kleine Insta 360 Go, rausgefallen, weil der Nico am Baum gestriffen ist. Das kann sie dann natürlich nicht mehr halten, aber ja, sie aber die hat ganz brav weitergefilmt. Also wir klipsen die da so hinten rein, wie ihr seht. Die Halterung hat sogar einfach gehalten. die, Nur die, die Kamera ist durch die Erschütterung beim Baum, beim Hängenbleiben einfach rausgefallen. Hat ihr aber nichts ausgemacht. Also super, super cool. Nur aufpassen muss man eben, dass man das mitbekommt. Und den ganzen weiteren Verlauf der Tour, wird immer so ein bisschen zwischen Martin und Vicky und uns hin und her wechseln. Bis wir uns dann letztlich tatsächlich wieder treffen. Also wir sehen uns schon wieder. Keine Panik. Oh ja. Der Trail sah so aus, dass der oben, da wo wir dann eben ja. wieder zusammengekommen sind, davor konnten die beiden auch nicht fahren, da mussten die wieder runtertragen, leider. Ähm, auf jeden Fall war der oben richtig schön, so ein typischer ja, Gipfel-Waldbereich-Trail, sag ich mal, also schon so ein bisschen eingewachsen mit Latschen, aber ein toller, griffiger Boden, also einfach richtig, richtig cool. Dann kam leider wieder eine Passage, wo ganz schön viele ungestützte Bäume drin waren. Zum Teil ja, eh geil. schon rausgeschnitten, sodass man durchfahren konnte. Zum Teil aber eben leider auch trotzdem wieder so, dass man rüberklettern muss. Und das ja. dauert halt immer ganz schön lange, weil man halt dann nicht nur selbst hängen bleiben kann, sondern mit dem Fahrrad und die breiten Lenker. Und oh, Also da war auch beim Runterfahren schon wieder einiges an... Ja, das ich geboten. Dann dauert das halt alles immer viel länger, als wenn man einfach nur durchfahren kann, natürlich. Ansonsten war der Weg aber wirklich mega schön, hat super viel Spaß gemacht. Und auch wenn uns die schwarzen Gewitterwolken so ein bisschen gejagt haben, sind wir relativ trocken geblieben. Erstmal zumindest. Und ihr seht... Es geht halt immer mal wieder durch den Wald durch und dann ist wieder offen und dann geht es auch wieder an ein paar Ruinen vorbei. Also super abwechslungsreich und wirklich super, super cool. Wow, oh, mauer -Karte? Oh zwischen fünf und sechs und bei denen halt so zwei, drei Stunden früher. Also hätte es eigentlich bei uns beiden noch richtig hell sein müssen. Aber das war eben diese Gewitterstimmung, ah, die es so düster gemacht hat. Da ist meine Frage dazu, wie haltet ihr das so? Fahrt ihr dann trotzdem weiter? Ich meine, wenn man mal über den höchsten Punkt ist, dann gibt es ja wie eh keinen Zweifel mehr, Da muss man ja weiter. Aber wenn sich das langsam aufbaut und ihr könntet noch umdrehen, fahrt ihr dann trotzdem weiter und sagt euch, naja, wird schon gehen. Oder ist sobald es so ein bisschen düster wird, so ups, dann doch besser umdrehen. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Let's go. Es hat auch schon richtig geblätschert, aber jetzt geht's wieder und bisher sind wir relativ trocken, also voll super. Der Trail hat uns ausgespuckt. Ja, yes. aus so ist es. Aber eine Fingerstelle tun mir auch schon weh. <lacht> ja, und jetzt nachher geht es dann noch zum Essen wieder mit Martin und Vicky. Dreiviertelstunde haben wir noch. Händelwirt. Händelwirt. Bei der Rückfahrt mit dem Auto haben wir euch noch die Kamera ein bisschen dran gelassen und auf Zeitraffer gestellt, weil das ganze Tal, das ist das Wallauper, sieht halt einfach wunderschön aus. Und ja, da wollten wir euch einfach auch noch ein bisschen mitnehmen. Zum Abendessen geht es dann, wie angekündigt, wieder gemeinsam. So, also wir alle wieder zusammen beim Essen. Im Moment gibt es gerade Calamari und Pommes. Das Deswegen bin ich Zeit. Kurz unterbricht die Betterebene, alles Harz an den Fingern, Pech, weil ich habe mit der Motorsak so gesehen, die Bäume rausgeschnitten, Ich habe ich das im Video gesehen, es war kaum mehr was drin und sie wirklich ja, ja. nur noch leichten Bewuchs gehabt. Bei uns war also es wirklich heftig, das wäre mir jetzt wirklich was verdient. Sie sind Naschkatzen, kriegen ja. auch eine kleine Portion, Das ist ja nichts. Ja. Macht es gut, wir haben Hunger. bald. <lacht> <lacht>